Hey Leute, ich bin's Conny und das passiert, wenn du Shiny Pets Gold machst. Oder so ähnlich werde ich das Video nennen, keine Ahnung. Ich habe es nämlich leider nicht geschafft, heute ein Roblox-Studio-Video zu machen. Deswegen werde ich das Video dafür nutzen, um Fragen zu klären, die ich mehr selbst stelle. Erste Frage, die mir zumindest gestellt wurde, wie bekommt man dieses Rudolf-Hoverboard? Ganz einfach, ihr müsst diese Quest hier abschließen. Hier steht immer drauf, was ihr machen müsst. Das sind 10 Quests an der Zahl. Es dauert ziemlich lange. Wenn ihr noch nicht angefangen habt, dann fangt jetzt an. Es wird Zeit. Nach dem Weihnachtsevent ist es vorbei. Und das Rudolf-Hoverboard habt, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, zwei Geschwindigkeit und ist somit so schnell wie das Hoverboard aus dem Hoverboard-Gamepass. Also so könnt ihr free ein schnelles Hoverboard bekommen. Nice! Oh, wie bin ich hier hingekommen? Was? Hä? Nein! Ich bin eingesperrt, Leute. Ich tippe mich kurz wieder raus. Warte, ich bin gerade einfach so mit dem Hoverboard den hier gemacht. Und dann war ich in dem Haus drin. Ach, keine Ahnung. Okay, ich habe, wie ihr vielleicht seht, ein paar Shiny Pads gegathert. Und ich werde diese Shiny Pads Gold machen. Und ich will gucken, was dabei rumkommt. Wir haben aber nur vier davon. Also mal gucken, was passiert. Ich will einfach gucken, gehen die Shiny Pads kaputt? Kriegt man ein Shiny Gold Pad? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass sie kaputt gehen. Aber ich will es jetzt ausprobieren. So. Als erstes mache ich ganz normalen Pet Gold, indem ich einen Shiny-Pet verwende. Zum Beispiel die Mrs. Claus mache ich jetzt Gold. Wir haben eine hundertprozentige Chance und eine Mrs. Claus ist Shiny. Was passiert? Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was passiert. Ich persönlich denke, wir kriegen ganz normale äh, Mrs. Claus. Wir sehen dann unten, was ich gequipt habe, was ich bekomme. Vielleicht kriegen wir aber einen Shiny zu einer bestimmten Chance. Ich hoffe, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Jetzt geht's los. Und wir kriegen eine goldene Mrs. Claus und sie ist nicht shiny. Okay, das war dann schon mal ein Fail. Shiny Mrs. Claus verschwindet. Aber was passiert, wenn wir zum Beispiel vier Slaycats nehmen? Eigentlich brauche ich mehr. Ich gucke einmal kurz nach, ob ich noch eins besorgen kann. Mist, in Alex Lloyds Bank ist nichts drin. Na gut, dann deposite ich einfach erstmal ein paar Pets da drin. So, kriegst ein bisschen was. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich immer wieder durch die Banken von euch durchgehe. Ich nehme mir die Pets raus, die ich haben will. Und gebe euch einfach immer so ein paar Mythicals zurück, die ich übrig habe. Das kennt ihr natürlich schon und das mache ich immer noch regelmäßig. Und ich hoffe, dass ihr mir dann auch mal ein paar gute Pets reinpackt, ein paar Exclusive Pets. Vielleicht endlich mal ein paar Huge Pets. Ich brauche endlich ein Full Team aus Huge Pets, Leute. Aber alles zu seiner Zeit, wir gehen mal in die Bank von Ich bin Elias rein und 187.000 Gems, darüber bedanke ich mich natürlich immer. Und keine Bank wird leer gelassen. Wir packen ein paar Cats rein, ein paar Candy Can Unicorn, ein paar Snowflake Pegasus, hier ein bisschen, da ein bisschen, das, das. So, Success. Ihr seht, ich habe gar nicht mehr viele Rainbow Mythicals aus dem Event, weil ich schon alle verschenkt habe. Ich habe in der letzten Woche auch ungefähr 100 Bankeinladungen bekommen, wo ich überall Pads reingelegt habe und nicht immer nur ein einziges. So, hier ist aber auch keine Shiny Cat mit drin, was ich schade finde. Packen wir aber wieder ein bisschen was rein. So, Leute. Acht Minuten später in keiner Bank war eine Shiny Cat drin. Ich habe inzwischen auch Felix angeschrieben. Er hat leider keine. Oh uh, Nice! Danke für den party Dog, M. Kreb, Aber leider keine Shiny Cat. Trotzdem vielen Dank. Not enough space in the bank. Jetzt fängt das wieder ab. Wenn ihr nicht genug Space in der Bank habt, dann verlasse ich die Banken meistens, ohne was reinzupacken, weil mir das echt zu viel Struggle ist. Was ich nämlich gerade sagen wollte. Success. Oh, Gott sei Dank. Das dauert immer so lange. Ich habe jetzt acht Minuten gebraucht für ich weiß gar nicht wie viele Banken. Das waren 5, sechs, sieben, acht, neun, Irgendwas in dem Bereich. Hat auf jeden Fall ziemlich Lange gedauert. Auf jeden Fall vielen Dank für den Party Dog. Den unequip ich jetzt aber mal. Und da ich keine Slay Cat zusammenbekommen habe und Felix auch keine übrig hat, werde ich es jetzt einfach versuchen mit einer Chance von 63%. Und ja, ich habe es getan und ich habe eine Shiny Slay Cat. Es hat funktioniert. Leute, ich weiß nicht, ob das Zufall war. Wir müssen es eigentlich jetzt noch öfter versuchen, aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich, wenn man Shiny Pets Gold macht. Jetzt habe ich eine 13% Chance. Das wird natürlich failen, aber wir können es trotzdem einmal versuchen. Ja, ist gefailt. Ich versuche es jetzt nochmal. Wenn man nur Shiny Pets reinpackt, auch wieder gefailt. Okay, habe ich noch irgendwo ein Shiny Pad? Nee, leider nicht. Na gut. Aber es hat funktioniert. Ich habe eine goldene Shiny Slay Cat. Ich schreibe das mal Felix. Aber damit wäre die Frage jetzt schon mal halb beantwortet. Wenn man nur Shiny Pets in die goldene Maschine packt, kriegt man auch ein shiny goldenes Pad raus. Und das finde ich cool, weil das war ein Pet-Simulator 1 nicht so. Da konnte man ja Pets noch richtig trainieren. Wenn man ein hochtrainiertes Pad Gold gemacht hat, dann war es ein schwaches Pad in Gold. Und das finde ich super cool. Und stell mir jetzt noch die Frage, was gibt es noch für Fragen, die ich mir stelle? Ich weiß eine Sache, die ich mir noch gestellt habe. Und zwar Shiny Exclusives. Werden Shiny Exclusives stärker sein als normale Exclusives? Das probieren wir jetzt auch einmal aus. Weil ich habe von einem Zuschauer netterweise auch ein Shiny Exclusive Pad bekommen. Und zwar diesen Shiny Party Dragon. Ich gehe mal auf Withdraw. Die beiden sind identisch. Companion 3 und Coins 2. Companion 3, Coins 2, nur der eine ist shiny, der andere ist normal. Dementsprechend werde ich jetzt diese beiden Party Dragons hier aus meiner Bank nehmen, entrüste die Dings-Cat und ich würde sagen, wir gehen zum Pixel Vault. Ich öffne mir eine Stoppuhr und wir gucken jetzt mal, wie schnell mein normaler Party Dragon mit Coin 2, Companion 3 diese Kiste abbaut. Okay, das dauert mir zu lange. Wir gehen an eine andere Kiste. Vielleicht die Axolotl Cave. 3, 2, 1 und go. So, wir bauen das jetzt einmal ab. Oh, das dauert zu lange. Das dauert zu lange. Okay, wir brauchen was anderes. Die Steampunk! Die Steampunk-Chest, die ist bestimmt sehr gut dafür geeignet. So, ja, bei der Steampunk-Chest können wir das testen. Was ist stärker, ein Exclusive-Pad oder ein Shiny-Exclusive-Pad? Oder macht das Companion-Enchantment dann alle beide wieder gleich? Wir klicken drauf. So, und los geht's. Mal gucken, wie lange es dauert. Der Timer läuft. Ihr könnt den Timer nicht sehen, weil ich ihn nicht aufnehme. Aber wir sind jetzt schon bei 10 Sekunden. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22 und bap. 23,53. Okay, 23,53 Sekunden hat Bentley jetzt gebraucht. Jetzt stellt sich die Frage, ist der Party Dragon in Shiny genauso schnell oder vielleicht sogar schneller? Wir finden es heraus, 23,53 hatten wir. Und go. So, jetzt geht's los. Oh, ich glaube, der ist wirklich schneller. Ich glaube, der ist wirklich schneller. Preston hat daran gedacht, shiny exclusive Pets und shiny huge Pets somit auch sind besser ...als normale Huge Pets und Shiny Pets. Ah, obwohl jetzt lässt er langsam nach. Doch, er lässt langsam nach. Aber, aber, 21 Sekunden hat es gedauert. Vielleicht es doch nur ein Zufall. Also der Start hat sich schneller angefühlt, aber es waren jetzt nur 21,32 Sekunden. Das könnte ein Messfehler von mir sein. Aber wir nehmen es einfach mal so hin, es ist ein bisschen schneller gewesen. Ich meine, es ist ja auch immer so ein kleiner Zufallsfaktor mit da drin. Oh, ich sehe gerade, das Hoverboard leuchtet, wie schön. Aber da ich nicht mehr viel Zeit habe für weitere Sachen, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, die ihr gerne geklärt haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht kläre ich nochmal in einem anderen Video Fragen. Aber jetzt klickt erstmal auf das eingeblendete Video von Volti hier oder abonniert gleich Volti. Das war's, bis dann und ciao!